Fun Aber dabei. warum macht ihr das dann, wenn ihr nicht singt? Aus Spann! <lacht> Span. Die sind super. Also wir... die haben gerade Beziehungsstress. Schauen wir nochmal am Valentinstag vorbei zu den zwei. Einmal ganz kurz eure Lieblingskinderserie. Äh, Bob, nein nicht Bob, der brauchst ja der, der rote Traktor. Kleiner roter Traktor. Kleiner roter Traktor? Geil. Ja. Äh, Vicky und die starken Männer, aber Vicky? noch das alte noch. Oh, geil, Vicky und die starken Männer, wir drehen nämlich ein straßen video okay. aber heute mit der Edition halt Kinderserien. Okay. Traktor, ja, Brottertrakter, Land. Oh, Alter, weiß ich nicht, das war das alles, was ich <lacht> <lacht> Wollen wir noch... Vicky, hey, hey Vicky, Vicky, hey. hey. Äh, Fester Segel, ähm, weiter weiß ich auch nicht mehr. Deine? Äh, meine ist, Peppa. Ähm, äh, Pepper. Äh, wie heißt es nochmal? Peppa Wutz, genau. Peppa Wutz? Ja. Yeah. Ich bin Pepper Peak. Das ist Daddy Peak. Das ist Mami Peak. Und das ist... Äh. Nein, nein, war schon. Uh, ich weiß nicht. <lacht> Aber geil, <lacht> sehr so stark. Da was sind denn von uns die Lieblingsserien? Ne? Mila Superstar. Und sing uns das mal an. Mila ist zwölf Jahre alt und lebt in fernen Japan. Kuller Augen, Pferdeschwanz, der Kopf voll Fantasie. Früher war sie blass und schwach, doch das ist vorbei. Heute ist sie ein Superstar und ein kleines Wunder, Wunder, Wunder. Wir drehen ein Straßenkaroke-Video. Willst du unser Insider werden mit Wir verkaufen heute Socken? Wir verkaufen heute Socken! <lacht> Sehr gut. <lacht> Warte, falls du es dir anschauen willst. Ja. Mills, ganz kurz, was ist du, eure lieblings Avatar. Avatar. Safe. Sehr cooler Call. Ja. Wirklich einsam ist der Call. Ähm. Aikali oder sowas? Aikali? ja. Auch cool. Oder die ganz frühen von Nickelodeon so. Was, so was Drake und Josh mäßig? Drake Ah oh, ja. Jack, Drake Ah, oh, ah, ja. oh, ja. Die ja, Legende war. von Arn, da kannst du uns das Intro geben. Eines nein. Tages nein. wurde Arm geboren, ein Avatar der vier Elemente. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich glaube daran, dass wir mit diesem Video die 200 Abos knacken. Kuss. DMs, ich? <lacht> Wir bleiben bei Kinderserien, Yuga zu Basa. Der eine kommt die Flanke, L1-Dreieck, richtig schön rein. Da gibt gar nichts, den Doppelschuss rein ins Tor und dann sind wir schon in den DMs, oder? Richtig, genau. Sehr gut. Solange wir in den DMs sind, ist alles wichtig. Eine, eine Kinderserie? Nein, nein. Nein, nein. Alles gut, mein Porsche. was machst du? Immer, immer am Ball. Sie schafft es immer wieder. Immer, immer am Ball. Sie schafft es immer wieder. Sie. Hey, das kannst du aber wie einsame Sternchen, Sternchen. Ne? Stark, stark, stark. Ich hab's geliebt. Wirklich? Ja. Ja, das habe ich nie. Es ist wie, wie Kickers, nur mit Volleyball und okay. Frauen. Mädels. Ja, okay, okay. Was ist deine. Ja, genau, deine Favorite. Weihnachtsmann und Co. Oh, Weihnachtsmann und Co. ist sehr cooler <lacht> Call. Da könnten wir natürlich den Titelsong von Weihnachtsmann und Co. Geh, obwohl nicht mehr Weihnachten ist, aber sowas von singen. <lacht> ich, glaub, ich kann den Text nicht so ganz. Äh, ich, äh, äh, Weihnachtsmann. Ich, ich hab dir deine. Ich kann nur die Melodie ne? vielleicht. Ich hab dir einen langen Brief geschrieben, dass <lacht> dich alle Kinder lieben. Und ich hoffe, ich liebst du auch liebst auf mich. Auch Weihnachtsmann. <lacht> Kickers war es eh bei mir. Also Kickers, <lacht> aber gibt's halt keinen Song. Aber doch mal. Ey, da gibt's also so nicht. Am Anfang läuft halt die Melodie. Es gibt einen, in dem Moment vergessen Lul. Krasser Banger. Die Und dann ist halt zu Basel natürlich 15 Stunden in der Luft und macht seinen Fallrückzieher. Und dann steht man halt, das junge Piss und probiert das nach. Aber man trifft halt nicht die Latte, ne? dass der Ball irgendwann mal zurückkommt, damit du einen Fallrückzieher machen kannst. Also ja, schreibt in die Kommentare. Was ist eure <lacht> Lieblings-Kinderserie? <lacht> nein, nein, wirklich so ah, Kinderserie. Okay, Spannspar. richtig underrated. Sehr gut. Angelina Ballerina, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Ich, das, das das <lacht> ich kenne das nicht. Oder so diese Drachen. Äh, Drachen? Dra Jäger vom Berg, Drachen vom Berg-Typen. Okay. <lacht> also, ich spann dich mal. Also, also es oder so dieses, die. Wendy, wie heißen diese Feen? Die kleinen. Wings! Ah, die... Nein, nicht oder also, Wings, aber Wings aber auch. die Handa. Äh, Cosmo ja, das da. So. Sehr cool, gut. Ich kann das nicht, das Lied so schon lange her. Du willst auch mitsingen? Hi. Hallo. <lacht> <lacht> ja. Singen wir gemeinsam? <lacht> Cutie! Was, Bob, Sport, der Baumeister, Baumeister können es schaffen? <lacht> Bob, ja, der Baumeister, ja, wir, wir schaffen das! das. Ja, Und dann wiederholt sich der ja immer, sich. Ja, okay. Mädels, einmal ganz kurz nicht weglaufen, was war denn eure lieblings kinder äh, Frag mich nicht, mich, wie das denn hier ist schon okay. Trick ist, ich muss noch voll sein wie die Seele. Eiskalt ignoriert, ne? Doch eine Untersuchung, ist. Mädels, dürfen wir mal ganz kurz noch eine lieblings fragen? Oh mein Gott, sorry, ich war gerade so konzentriert <lacht> auf dieses kaustliche Video, ne? <lacht> Nicht erschrecken. Ich Bob der Baumeister. Sehr cooler Call. <lacht> ja. ja, war gut, gibt's nichts, ne? War gut. Oh mein Gott, ich habe auch so viele Serien geschaut, ich glaube Sailor Moon. kinderserie Große Pause. Bei Große bei Pause, okay, sehr ja. cool. Ja. Geil. <lacht> ich habe die Gummibärenbande sehr ja, oft geschaut. Sehr cool. Sehr ja. cool. Ich habe immer so Schwachsinn wie Nils Holgers geschaut. <lacht> Nils Holgers? Furchtbar. Kennen Sie denn nicht mit der, den der Typ mit dem Gänse? Ja. Gän. Oh, süß. Ja, Doch, cool, das der war schon toll. Und Mila, natürlich. Ja. Mila, Superstar. Ja. Halt den Mond und spür die Kraft. Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Du kannst <lacht> es tun. Aus oh, Sailor Moon, kämpfe für den Sieg über Dunkelheit, folge deinem Traum von Gerechtigkeit, du kannst es tun. Oh Sailor Moon. Ja, jetzt muss uns. wie cool. Die Gungelbären hüpfen Die und überall. überall. Sie, sie sind sie für dich da, wenn du sie, sie brauchst. Das sind die Gummibären. Gummibären. Yeah! <lacht> yeah. <Ja>. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ich kann das nicht mehr. <lacht> also, also, ja. <lacht> ja das weiß ich bin immer am Ball. Ich bin eher so die Werbungs-Jingle. <lacht> ich werde mal welche Werbungs-Jingle. Werbungs-Jingle? Ja, genau. Ja. Um, zum Beispiel die, hey die das Leben schöner machen, hinein In ins Weekend Feeling. Und sagt, Sahne, Joker, Sahne, ich brauche die Wischung. Sehr <lacht> ja, gelaufen. Genau. <Nein>. <lacht> Ja. Okay. Lass dich mal gehen, schalt einfach ab, erlebt den sahnigen Geschmack, mit Sod ins wicked feeling <lacht> <lacht> <lacht> Aber der oh ich, der Albaner, bin bei Hey Mr. Green hängen geblieben. Ja, da lasse ich auch immer das AMS-Geld. Ne? Ja, voll. <lacht> Also, also ich hab das nie gern geschaut, weil im Interview sind immer das ja Lacher gewesen. Du bist ja. wie meine Mutter, meine Mutter mag das auch nicht, ich mag das ich nur nicht. Das. Und ich stelle mir vor, dass diese Leute schon tot sind, die da lachen Achso, ja, weil du das Video... <lacht> ja, es gab... Nein, <lacht> gab es also gab... Ja, stimmt. Nein, das, das denke wurde, ich mir auch dann immer. Das wurde ja, ja es wurde 1900 ja 1900 irgendwas aufgenommen. Ja, ja, ja. Aber auf jeden Fall sind die schon alle tot. Also, <lacht> also ich denke nicht darüber nach. Also ich denke oh nicht darüber nach. Ich weiß,